Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So steht es in der Apostelgeschichte und das ist die Losung für den heutigen Tag. Und ich möchte Sie gerne mitnehmen und einladen. Ich bin heute nämlich an der Dorfkirche in Ilo. Und da gibt es gerade eine spannende Ausstellung zu sehen. Wussten Sie, dass jede in Deutschland lebende Person im Schnitt 37 Kilogramm Verpackungsmüll aus Kunststoff wegschmeißt? Klar, ich meine, Käse, Fleisch, Obst, Gemüse aus dem Supermarkt ist ja meistens schon industriell vorverpackt. 60% sind es bei Obst, bei Gemüse sogar 70%. Da ist es zwar schön und gut, wenn ich meinen Beutel dabei habe, um den Einkauf nach Hause zu transportieren, aber die Verpackung fällt trotzdem an und landet dann zu Hause bei mir im Müll. Und die Herstellung dieser eigentlich überflüssigen Verpackung kostet Ressourcen, verschlingt Energie und erzeugt klimaschädliche Gase. Das muss aber nicht sein, denn die Schöpfung nimmt die Verpackung zurück. Gut, wer einen Wochenmarkt in der Nähe hat, denn die dort angebotenen Waren kann ich ja meist ohne Probleme unverpackt einkaufen und dann eben in meinem mitgebrachten Beutel nach Hause transportieren. Und das eben, weil Obst und Gemüse ganz natürlicherweise eine Verpackung haben, die Schale. Und diese Schale wird dann eben einfach im Biomüll entsorgt oder kompostiert und wird wieder zur Erde. Nachhaltiger geht es ja kaum. Kennen Sie die hier? Vor zwei Jahrzehnten kamen diese Kaffeekapseln in Mode. Tja, und in einer Kapsel stecken rund 6 Gramm Kaffeepulver, umhüllt von 3 Gramm Abfall. Tja, und so skurril das schon ist, diese Kapseln bestehen aus Plastik und Aluminium und können nicht recycelt werden dass es viele, viele andere Möglichkeiten gibt, Kaffee zuzubereiten, die allemal nachhaltiger sind als diese Kaffeekapseln. Rösten, malen, kochen, genießen. So einfach war das mit dem Kaffee damals im 9. Jahrhundert in der Region Kaffa in südwest wo der Kaffee ursprünglich herkommt. Und so einfach kann es ja heute auch noch sein. Wenn wir den Versuchungen von Werbebotschaften widerstehen, die uns mit einem Produkt ja auch gleich immer ein ganzes Lebensgefühl verkaufen wollen. Die ökologischen Kosten dieses Lebensgefühls werden noch die Generationen nach uns tragen. Eine Frage möchte ich Ihnen heute mit auf den Weg geben. Was brauche ich? Vielleicht kann diese Frage Sie heute durch den Tag begleiten und Sie anregen, darüber nachzudenken, wie im Vertrauen auf Gott und den Glauben an die Schöpfung eine enkelgerechte Zukunft aussehen kann und was Sie dazu beitragen können. Und wenn Sie jetzt neugierig sind auf die Ausstellung, dann kommen Sie doch zu Besuch. Herzlich willkommen! Alle Infos zur Ausstellung finden Sie im Text unter dem Video. Tschüss!